Leute, heute möchte ich in diesem Video einen richtig geilen Trading Tipp zeigen, mit dem man ultra viele Coins aktuell machen kann und das sofort. Privat YouTube und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Fieber 20 Video auf meinem Kanal. Ja Leute, schon wie gesagt im Intro. Ähm, ich habe in der letzten Zeit einen Trading Tipp ausprobiert, äh, wo man wirklich direkt Coins machen kann und der funktioniert in der letzten Zeit sehr, sehr gut. Ähm, und ich möchte gar nicht euch so lange aufhalten. Ich möchte euch den Trading-Tipp natürlich gerne auch gleich zeigen. Und zwar ist er sehr, sehr einfach. Ihr müsst einfach auf dem Transfermarkt einen Positionsmodifikator finden. der ähm, ja Allgemein einfach irgendeinen Positionsmodifikator finden. Ich habe es jetzt hier mal mit Stürmer und Mittelstürmer gemacht. Habe nachgeschaut, wie teuer der eigentlich ist. Äh, stürmer, stürmer zu Mittelstürmer kostet 600 Coins. Und da habe ich einfach versucht, unter 600 Coins die ganzen stürmer zum Mittelstimmung, Positionsmodifikator zu ja, ersnipen. Und ihr wisst gar nicht, Leute, wie einfach es ist, diese, diese Positionsmodifikator zu ersnipen. Hier habe ich jetzt einen für 200 äh, mitgenommen, einen für 500, einen für 350. Die gehen alle mit, ähm, darauf sniped anscheinend so gut wie gar keiner, Leute. Und... Da geht auf jeden Fall ein Trading-Tipp raus, weil ich habe da wirklich sehr, sehr viele Coins in kurzer Zeit gemacht. Das Gute ist halt bei solchen Objekten, die wenig kosten, deshalb empfehle ich euch in der Sache, ähm, versucht einen Positionsmodifikator aus, die vielleicht ja nicht so krass viel kosten, weil hier auch der Gewinn, dann auch die Gewinnspanne natürlich auch größer ist, weil die 5% ea Steuern sind bei 600 Coins deutlich geringer, als wenn ihr jetzt irgendeinen Positionsmodifikator habt, der 3000 Coins hat. Wert ist. Aber im späteren Verlauf zeige ich euch, dass man auch mit solchen auch natürlich ähm, ja, snipen und traden kann. Aber hier könnt ihr sehen, ich nehme einfach alles mit. Ich nehme auch sogar Positionsmodifikatoren für 500 Coins mit, weil, wenn man 600 Coins von den 5%, was sind das? Das sind vielleicht 30 Coins oder so, ähm, macht man trotzdem 70 Coins Gewinn und ich nehme jeden Gewinn mit und sofort. Und ich bin dann halt durchgehend nur beim Snipen. Schaut mal, wie schnell das geht, das ist Wahnsinn! Und, die gehen alle für 600 Coins weg. Ich kann es euch dann am Ende vom Video zeigen, dass die dann auch alle für 600 Coins weggegangen sind. Und das ist wirklich ein Trading-Tipp, ähm, der mir sehr, sehr gefällt. Zum anderen kann man diesen Trading-Tipp auch anders anwenden, Leute, falls ähm, ihr, ihr Positionsmodifikator gerade Stürmer zu Mittelstürmer. Irgendwann ähm, sinken die äh, Positionsmodifikator vielleicht auf 300 Coins, auf 250 Coins. Da kann, kann, kann ich euch auch empfehlen, das habe ich zum Beispiel in den äh, letzten FIFA-Teilen auch immer gemacht, dass ich diese Stürmer-Mittelstürmer einfach mir so 150 Stück mitgenommen habe und alle in den Verein geballert habe, weil im Verein könnt ihr so viele Positionsmodifikator lagern, wie ihr wollt, und irgendwann, äh, falls eine irgendeine SPC rauskommt, wo zum Beispiel ein Stürmer, äh, weiß ich, in irgendeine Stürmerkarte rauskommt, wie zum Beispiel jetzt vielleicht kommt zum League a player of the Month. Der Benjela raus als Stürmerkarte. Und viele wollen den vielleicht als ZOM spielen, brauchen diese, diese Karte, diese stürmer zur Mittelstürmerkarte um ihn dann als ZOM irgendwann umzuwandeln oder als ZM umzuwandeln, damit er in die Formation reinpasst, damit man sein, sein Team auf volle Camp bringt. Und deshalb steigt dann so, so ein Positionsmodifikator wieder ein bisschen an. Vielleicht wieder auf seine 600 Coins, auf 700 Coins ist ja immer noch nicht viel, aber wenn ihr da zum Beispiel zum richtigen Zeitpunkt die ganzen Positionsmodifikate für 250 Coins mitnimmt und 150 Stück davon gelagert habt, macht es halt auch ultra viel Gewinn. Aber hier finde ich das natürlich viel einfacher, viel ist sau simpel weil man einfach direkt die Coins als wirklich direkt hat und das ist einfach ein richtig geiler, meines Erachtens ein geiler Sniping-Filter, den ich auch aktuell sehr, sehr gerne benutze. Ich kann mir gut vorstellen, Jungs, falls dieses Video, ich weiß jetzt nicht, wie viele, Video, wie viele Leute dieses Videos anschauen werden, aber wenn dieses Video sehr, sehr viele Klicks bekommt, dann kann es sein, dass es ein bisschen schwieriger wird, natürlich diese Positionsmodifikator zu ersnipen, aber falls ihr dann einen bestimmten Zeitpunkt findet, denke ich, werdet ihr trotzdem diese Positionsmodifikator sehr, sehr günstig ersnipen können und genau, da kann ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen, wie das dann auch Abgelaufen ist, wo ich das mit den, äh, den Positionsmodifikator gemacht habe, mit ZOM zu Mittelstürmer. Da habe ich zum Beispiel es geschafft, äh, sogar für 1000 Coins so ein ZOM zu Mittelstürmer mitzunehmen und habe das einfach für 2300 Coins verkauft und habe einfach mit einem Snipe mal über 1000 Coins Gewinn gemacht. Also, das ist mega geil, dieser sniping felder Und ihr könnt probieren, andere Positionsmodifikator zu, fi zu finden. Ich habe es jetzt nur mit diesen zwei Positionsmodifikatoren gemacht. Versucht es mit anderen äh, zu finden. Vielleicht gibt es da auch eine andere Möglichkeit, auch ähm, sehr, sehr viele Coins direkt zu machen. Und wie gesagt, das ist aktuell ein richtig geiler Trading-Tipp, der mir sehr gefällt. Ich habe wirklich in kurzer Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange ich diesen äh, Trading-Tipp gemacht habe, glaube ich maximal eine, eine halbe Stunde weniger, sogar Leute. Ich glaube, sogar nur 15 Minuten, 20 Minuten habe ich diesen Trading-Tipp gemacht und habe schon über 30.000 Coins gemacht. Also, das ging sau schnell, weil ich einfach. Ich war direkt im, durchgehend nur im Traden. Ich habe einen Einkauf verkauft, Einkauf verkauft, Einkauf verkauft und ich hatte nicht mal eine Pause dazwischen, weil es einfach sau schnell ging. Ich musste halt dann ganz kurz auf, mein Trans, auf meine Transferliste, alles nochmal kurz bereinigen und dann habe ich wieder weiter getradet. Also das war mega geil und hat mir mega Bock gemacht. Und ja Leute, so im Großen und Ganzen ist das dieser Trading-Tipp, den ich euch unbedingt zeigen wollte. Falls ihr euch gefallen hat und ihr sagt, hey, warte das war ein richtig geiler Trading-Tipp, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da, ihr würdet mich mega unterstützen. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne auch natürlich, wie gesagt, ganz komplett kostenlos machen. Würde mich auf jeden Fall auch mega freuen. Und in dem Sinne, Leute, hoffe ich natürlich, dass ihr mit diesem Trading-Tipp sehr, sehr viele Coins machen könnt. Und ja, haut's rein und ciao, ciao.